Vor genau einem Jahr habe ich mein erstes YouTube-Video auf diesem Kanal hochgeladen. Liebe erste Zuschauer, ich werde heute feierlich meinen YouTube-Kanal eröffnen. Seitdem sind viele weitere Videos erschienen. Teilweise haben sie über 200 Klicks und gehen über die verschiedensten Themen, aber alle unter dem Motto Sachen mit Socken. Und heute am ersten Geburtstag von diesem Kanal möchte ich mal ein bisschen auf all diese verschiedenen Videos zurückschauen. Und damit herzlich willkommen zum großen Socke-Jubiläumsvideo. Yay! Wie eben schon gesagt... Heute wird es mal Zeit, ein bisschen auf die Vergangenheit zurückzuschauen, was dieses Jahr so passiert ist und deswegen habe ich... Was ist denn jetzt los? Ähm, das war eigentlich nicht geplant. Also, ha hallo? Heckt sich da gerade irgendjemand rein oder so? Hey, da. ich habe dein Video gehackt und ich werde dein Jubiläum zerstören. <lacht> ha, so schnell kriegst du mich nicht klein. Ich werde jetzt zufällig bei dir vorbeischauen, lieber Pinguin, und meinen Kanal zurückkriegen. Mit dem Eis habe ich ja nicht so viel Geld verdient, aber jetzt... Habe ich ganz viel Geld verdient und ich werde noch immer reicher, wenn ich weiter hacke. Ja! Aha, Haha, dachtest du, so einfach kannst du mich hacken? Nein, ich bin hergekommen, um das zu verhindern. Hallo, diesmal bin ich auf Besuch vorbereitet. <lacht> Ui, hast du Kuchen gebacken? Was? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe was Heißes. Nur diesmal kein Eis. Und zwar habe ich ein paar Laser. <lacht> Laser! Äh, was machen die eigentlich? Naja, die lösen einen Alarm aus. Aber du bist doch schon da? Naja, mir doch egal. Ach, perfekt, dann kann ich einfach durchgehen. Haha, ich habe deine Laserfalle überwunden. Ah, verdammt, mein genialer Plan hat fehlgeschlagen. Und jetzt? Äh... Kennst du bitte den Alarm ausschalten, der Na gut. Aber trotzdem, erstmal muss du mir vorbei. <Psch>. Boom. <lacht> Bum. Bum. Bum. Äh, okay, ich muss mal kurz beim Telefon. Ach, danke, Problem. Okay. Hallo, wer ist denn da? Hallo, mein Sohn und Mann, ich bin's bei der Mutter. Oh, äh, äh, hallo, Mama, äh, ich bin gerade beschäftigt. Tut mir leid. Ich habe gerade sehr wichtige Dinge zu tun. Jetzt äh, sei mal nicht ja. äh, so äh, Okay, gut, zu sehen, ja, ja. Ja, aber Mama. Ja, aber ha, dann kann ich mich jetzt zurückhacken. Ja, Oh, hoppla. Hm, vielleicht geht's ja auch anders. Ich bin immer in deiner Tschüss, ja. ich, ich hab dich lieb, Pusi. Hm. Hm. Tschüss! Vielleicht geht's ja auch so. Ganz absurde Idee. Ja, ich hab die Kontrolle zurück. Äh, Pinguin? Was denn? Wie bist du eigentlich an mein Passwort gekommen? Ach, das war doch ganz einfach. Ich meine, ich hab da doch ein Portal. Äh, okay. Ich hau dann mal ab. <lacht> Aber bevor du das tun kannst, versperr ich dir den Weg. <lacht> Hier kommst du nicht vorbei. Ich versperr dir den Weg. Ach, das ist kein Problem. Ich nehme einfach das Portal. Oh, verdammt, du miese Socke hast schon wieder gegen mich gewonnen. Naja, ich ziehe meine Brille an und dann werde ich das nächste Mal gewinnen. Das nächste Mal gewinnst du nicht gegen mich. Puh. Gerade nochmal entkommen. Und jetzt kann es endlich mit dem Video weitergehen. Also, wie am Anfang schon angekündigt, werden wir jetzt ein bisschen auf das vergangene Jahr zurückschauen. Und was ist da nicht alles passiert? Wir haben ganz großes Kino gemacht, uns Ängsten gestellt, wir hatten große Krimis und haben über kleine Dummheiten gelacht. Wir haben Challenges bestritten und noch viel mehr. Von daher, das sind meine Lieblingsszenen aus dem letzten Jahr.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 Wie landet mein du? Oh, nein, nein, bitte nicht. Stopp, stopp. Hilfe, Uah! mir wird schwindlig. Schneekanonen, die Popel schießen. Ich glaube, die Idee war doch nicht so gut. Ah, endlich. Intelligentes Leben.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 Ich hab gehört, hier kann man berühmt werden. Naja, berühmt ist jetzt eigentlich nicht wirklich der richtige Ausdruck dafür. Ich bin, ich bin die kleine Charlotte von nebenan. Bin äh, ein ganz großer Fan von dir. Von, von, wie heißt du noch Prall? Die Socke heiß ich. Genau, genau, genau. Fan. Darf ich es darf bitte mal probieren? Ich bin berühmt, also ich bin ein Fan und, und, und, äh, ja. Probier, probieren wir es mal. Wird schon gehen. So, was muss ich jetzt hier machen? Ist das Touch? Nein, das ist kein Touch. Kein Touch. Das ist ja altmodisch Mal gucken, was haben wir denn noch so... Oh Gott. Das tut mir nichts. Ganz liebes Bali, Ganz liebes Balli. Und tschüss. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Deswegen labern wir überhaupt nicht viel. Aber warte kurz ein bisschen. Ich muss mal kurz verschwinden. Machen ah! ähm, Sie mal. Ja, los. Hilfe! Hilfe, Hilfe, schneller, schneller! Los, hinterher! Ja, Verfolgungsjahr! Ja, dann los. Sie verfolgen mich! Hilfe! Da lang! Äh, andere. Hilfe, ich werde von zwei Socken verfolgt! Ah! Ah! Ah, Hilfe! Nicht stolpern! Buah. Ähm, Socke? Alles gut! Uh. Was war das denn? Na das ganz normale Socke-Shorts-Intro. Ach, Leute, es ist Valentinstag. Da muss noch mal eine ordentliche Portion Kitsch drüber. Musik ah ja, viel besser. Eins steht jedenfalls fest. Mir hat es sau viel Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Wenn ja, dann gebt ein Like. Aber eine letzte Sache gibt es noch. Ich freue mich einfach total, dass da draußen im Internet jemand ist, der sich meinen Bullshit gerne anschaut. Und teilweise sogar sagt, ich will es weiterverfolgen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt kommt die Endcard. Neben mir findet ihr das allererste Video von diesem Kanal und eins drunter das Video, was von den Zuschauern als bestes Video des Jahres ausgewählt wurde. Und wenn auch ihr zu den Leuten zählt, die sich denken, hm, diesen Kanal könnte man schon mal weiter verfolgen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr hier ein Abo da lasst,